Das Beste, für dich. Ich will doch nur das Beste für dich. Ich will doch nur das Beste für dich. Ich will doch nur das Beste für... Es ist offen! Das war das erste und das letzte Mal, dass ich für dich gelogen habe. Was war denn mit dem Handy los? Der scheiß Akku ist leer. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Ich bin stinksauer auf dich. Das war eine dieser Chancen, die richtigen Leute im richtigen Moment kennenzulernen. Und du schäst dich an Dreck darum. Du wolltest Jura studieren. Und jetzt ist dir das scheißegal. Klingt ja fast so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Man hat immer die Wahl. muss halt nur mit den Konsequenzen leben. <lacht> Wie kommst du eigentlich drauf, dass ich das unbedingt wollte? Du wolltest das doch. Du wolltest, dass ich deine Scheißkanzlei übernehme. Das denkst du? Hast du dich das letzte Mal ins Klavier gesetzt? Vielleicht, bist du nie gefragt, und vielleicht, vielleicht, ich's nie gesagt. Vielleicht, vielleicht öfter einfach zuhören. Und? Ich liebe es. Vielleicht, vielleicht Hast du nie gefragt Vielleicht, vielleicht